Hi und willkommen. Mein Name ist die B. und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of the Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir gegen Flynn gekämpft mit Juri und gewonnen. Ähm, Flynn hat sich unsere Gruppe angeschlossen. Wir können ihn aber wahrscheinlich erstmal eine Weile nicht benutzen, also können wir doch, aber ich will das alle anderen erstmal aufholen und ja, dauert noch ein bisschen, weil der zweite höher ist und so fast eins. Ja, die beiden müssen auch noch. Äh, Dreck, ey. Ich hasse es, wenn so was passiert. Ähm, ja. ähm, wir haben wir stehen kurz vor dem finalen Boss eigentlich oder vor dem finalen Dungeon, nehme ich an. Und äh, ja, wir hatten schon so zwei jahre Gespräche. Das ist normalerweise immer so ein sehr guter Hinweis darauf. Also, wenn zwei Charaktere sich immer irgendwie miteinander unterhalten, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, dass wir halt mal kurz vorm finalen Boss sind. Und ja, äh, das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder durch die ganzen Städte hier cruisen und gucken, was hier noch alles so eine Nebenquest und Katzenmäßig mäßig zu erledigen ist und ja daran machen wir uns dann in diesem Part. Ich weiß nicht, ob das hier ein bisschen geschnitten wird in diesem Part. Ich glaube, jetzt wenn wir überall noch hingehen, werden wir direkt schon irgendwie was finden und so. Und ja, aber ich werde ich glaube, ich werde doch ein bisschen schneiden, aber mal schauen, wie das hier läuft, ne? Erstmal der Wandel der Welt, als geht boom. Das ist sehr leise. Okay. Not stärker auf eins der Wunder. So mal. Es kommt wahrscheinlich auch noch eine Menge. und ne? Das oder also sterben ne? Oh hey, wir reden natürlich erstmal jetzt hier mit allen Leuten, weil wer weiß, was hier noch alles passiert, ne? wenn überhaupt prüfen liegt ein Stapel Material und ja, dann. Also mindestens hier tue ich alles noch aufnehmen, was hier noch passiert. Aber, ach ja, neue Waffen. <lacht> hier auch noch kaufen. Ähm, ich konnte für Juri eine neue Waffe kaufen, aber er ja, ist ja noch Sachen am Lernen gerade. Deswegen shock Jojo. Ausweichen. Was ist mir gut? Fluchtsprung. Der wollte ist schwächer als was sie jetzt hat. Geminio, oh, die Wandel, Silberschneider, ich des an das Heilgottsprophetnaturhistorie. Mm. So, wir sollten außerdem mal gucken, wer hier, weiß nicht, am meisten irgendwie was bekommt ja Silberschneider. Warum hast du gerade irgendwas Schwaches ausgerüstet? Ne, du hast, ich glaube, da ist sogar das was ich gerade habe ne? so, ich werde jetzt nicht irgendwie gucken, was ich nur sentenzieren kann und so. Alter, warum ist ein Teil so stark? ich habe meine an, oben oh, her damit wir können sogar noch was neues lernen und so das ist auch geil wir sind da was warte, warte. so weil dings jetzt weg ist okay muss ich noch mal neu ausrüsten ähm, wollte schon sagen also wer kann noch was geiles sturmtöter ausweichen ja da ist so teuer <lacht> Okay, Rest wird auf Screen gekauft. Ähm, ja, deswegen ist es hier so schwach, ne? Äh. Kreuz konter Mach wir es auf Screen. Also ich nehme jetzt nicht an, dass ich jetzt hier noch, weiß nicht so zufällig bei so einem Kampf oder so stolpern, ne? Oder am Bosskampf oder weiß ich, ne? Also wird schon gehen. So, aber ich, ich war dachte mal mal gucken Katzen und so und sieht gut aus ja da fällt mir ein ich wollte noch was fragen du sagst dass du ein Buch suchst warum oh habe ich das gesagt auf dich dumm zu stellen Jules, darauf falle ich nicht mehr ein ist mein Vater wie wer ist dein Vater Hermes bitte was was du, ich meine wie aber du und du hast doch all diese Blaster zerstört ich Habe diese last ja eben deswegen zerstört, weil es mein Vater war, der sie erschaffen hatte. Warum hast du das nicht früher gesagt? Glaubst du nicht, dass wir das hätten wissen sollen? Ich glaube nicht, dass die Verbindung zwischen Hermes und mir von großer Bedeutung ist. Hey, dir scheint echt nicht bewusst zu sein, wie wichtig es ist, dein Wissen mit anderen zu teilen. Ach, du zerstörst also die Blast ja deines Vaters, um seine Fehler wieder gut zu machen? Nein, so ebenmütig bin ich nicht. Ich wollte seinen Schlamassel nur beseitigen, bevor jemand was merkte was meinst du damit dass du es nicht für den planeten getan hast sondern für deinen vater ja ich denke schon ich verstehe dieses gefühl der verantwortlichkeit nicht ich habe keinen vater also du erinnerst dich nicht an deinen vater er verließ uns kurz nach meiner geburt natürlich kann ich mich nicht erinnern ich kann mich ja kaum mehr an das gesicht meiner mutter erinnern ich verstehe was ist das ein andenken an meinen vater Ein thermoblast jetzt zum messen der temperatur er hat auch Dinge hergestellt, die keinen Schaden anrichten. es muss ein wahnsinns Kerl gewesen sein, einfach so mir nichts, ja nichts ein neues plastik zu kreieren. Du kannst es haben. Wie meinst du das? Ist das nicht ein an Andenken deines Vaters? Deswegen schenke ich es dir doch. Deswegen schenkst du was? Ich glaube, bei dir ist es viel besser aufgehoben als bei mir. Ich weiß sowieso kaum etwas über ja. Glaubst du nicht auch, dass es für ja besser wäre, wenn du es hast? Moment, aber warum sollte ich? Sollst das bastia behalten, sagt er einfach, äh, dass es zu seinem Besten ist. Aber okay, wir weiß mit schlafen gehen. Äh, gute Nacht, gute Nacht. Ja, okay. Oh, die beiden sind Freunde. Schön. Weil zum letzten Kampf Männer. Ja, das ist schon wieder ein bisschen Sch eindeutig. 何やってるだ。珍しい。ドットの突然修行って言うくともし nun, So eine seltsame hat er ist doch So hoch motiviert. Solange der nicht ein auf Alexei macht. Du bist neu, oder? Ja. Oh, hallo, wir haben uns bereits kennengelernt, oder? Keine Ahnung. Ja, bei unserer Flucht aus capo Keine Ahnung. Das war damals nach der Gefangennahme durch Alexei. Du kannst eine art Arzt einsetzen? Hm? Woher wissen sie das? Alle Heiler tragen diese typisches Mal an ihren linken Daumen, wo ihr Arzt freigesetzt werden. Dieses kleine dunkle Fleck hier. Er verriet Ihnen das alles. Ärzte müssen ein aufmerksames Auge haben. Außerdem bin ich auch ein Anwender der heilenden Arzt. Oma fühlt sich plötzlich schlecht. Das ist zu spät, Herr Doktor. Mit mir zu Ende. Oh nein, es sieht ernst aus. Moment, eine Heilerin darf nicht die Nerven verlieren, wenn jemand ihre Hilfe braucht. Madame, könnten Sie mir Ihre Schmerzen beschreiben und wo sie auftreten? Meine hat schmerz so als würde sie ganz fest zusammengedrückt. Und mein Finger fühlen sich steif an. Nun dann wollen wir uns das mal näher ansehen. Ich fühle mich schon viel besser. Vielen Dank, Herr Doktor. Oh, Sie müssen mir nicht danken. Das ist ja schließlich meine Arbeit. Die Heiligen arzt wurden gezielt auf die kranken Körperteile angewendet. Da gehört schon was dazu. Ja, Heiligen arzt können für gesunde Körperteile sogar schädlich sein. Wirklich? Ein überraschter Heiler kann das Stressaufkommen der Patienten steigern und seinen Zustand sogar verschlimmern. Ein Heiler muss stets ruhig und konzentriert sein. Ich, ich verstehe. Bitte entschuldigen Sie meine Unwissenheit. Nein, nein, du lernst dann ja noch. Der Weg zum vollen, endeten Heilen ist egal um es bilder auszudrücken. Bitte besuch mich doch wieder. Es gibt noch so viel, dass ich dir beibringen möchte. Okay. Du möchtest also eines Tages eine Heilerin werden? Nein, aber trotzdem. Das Einzige, womit ich den Leuten bisher wirklich helfen konnte, war ihre Wunden zu heilen. Ich möchte mehr darüber erfahren was ein heiler macht ich würde sagen du hast eine ganze menge für uns getan als bloß unsere wunden zu heilen hm? ah, vergiss es jedenfalls ist es wohl nichts dagegen einzuwenden mehr über das heilen zu lernen das sehen wir weiter ja als letzten kampf allem frauen いずれかの20を倒す。僕に絶雷で星波 迷うことがあなたのあり方ならそのままぶつかればいいと思うわ。Okay. Uh, obwohl ich will auch noch mal übernachten, vielleicht. Und dann noch eine Katze sehen, weiß ich nicht. So, nach ich dachte, er wäre wieder der wunderkoch oder irgendwie sowas. So, noch eine Katze Hallo, oh, kommt der auf einmal mehr. Oh, wie geht's dir? Gut, wie mir scheint. Das sehen Sie einfach so. Klar, sehe ich das. Das sehe ich doch an deinem Gesicht. Ach, Herr Doktor, ich bin am Sterben. Entschuldigung, ich war gerade bei der Arbeit. Ist das ein patient von Ihnen? Ja, offensichtlich leidet er an irgendeiner Herzkrankheit. Halten Sie durch, mein Freund, wir werden den Schmerz beseitigen. auch es tut so weh. Scheint nicht zu funktionieren. Hm, unglaubliche Zauberkraft. Ah, die Schmerzen sind weg. Gut. Hm? Vielen Dank, Doktor. Ja, ja, natürlich. Bleiben Sie noch etwas liegen und erholen sich, bevor Sie wieder gehen. Du hast ein ziemlich seltenes Talent, junge Dame. Was habe ich? Ich glaube nicht. Nein, im Ernst, eine Art dieser Stärke einzusetzen ist ja eine beachtliche Leistung. Zwar sind deine Fertigkeiten noch recht ungeschliffen, aber du bist die geborene Heilerin. Dir fehlt nur etwas Training. Ja. Okay. Äh, dann bekomme ich das kürz. Würde ich den Doktor betrügen? Du meinst, weil du eigentlich keine Heilerin werden willst? Ja. Äh, ist doch nicht schlimm. Im Krankenhaus es runter und drüber. Äh, und du hilfst ihn aus. Sie wissen es sicher zu schätzen. Ist ja nicht eine Schöpfung, wenn Sie aus dir jemanden machen wollen, der du nicht bist. Vielleicht hast du recht. Der Geist von union ja. 世界はい。ええ。うん。 Okay, gehen wir noch mal hier rein Rad voll hat voller Déjà-vu. Ich weiß nicht wieso ich glaube schon öfter in dem Spiel. So, der Doktor ist nicht mehr hier. und dachte, mal noch mal noch eine Katze in H. 強以上の <algamantes> と 対限相互に変わる アイカナス 1000 そのしかし 我々<笑> Nara, siba seka, Sr. Nica, war Das ist ein Taksüa, das ist どう So ein kleines Meeting zwischen den Geistern. Ja, das war... Kann man ja mal machen, ne? So, noch eins geht. Auf zum letzten Kampf. Ich wusste, da kommen noch ganz viele. <lacht> Brasstia der neue, a t l a r Rüstet hier der Welt, so. ist er jetzt da drin. Ne? Ich übernacht noch mal. Kostet ja noch 100 Galt. Jetzt kommt nichts mehr. Okay. Gut. So, können wir mal den Rest der Stadt hier erkunden. Gucken, was hier noch so ist. Ne. auch eine Barriere. hier ist nicht aktiviert, aber. Wenn es nicht funktioniert vielleicht sollen wollen sie jetzt als symbol für den schuss der stadt hier lassen ich glaube ich habe es verstanden oh, was hast du verstanden warum ich blastia mag für mich sind blastia wie geschwister geschwister ich bin ohne vater aufgewachsen meine mutter starb auch als ich noch klein war aber die blastia waren immer bei mir auch wenn sonst niemand da war das meinst du also mit geschwistern klingt nachvollziehbar mein blast erkenntnisse entwickelten sich und wuchsen gemeinsam mit mir vielleicht fühle ich mich ihnen deshalb immer so verbunden regte mich so auf wenn sie kaputt ging aber bald werde ich mich von all diesen blast verabschieden müssen Geschwister könnte ich nicht ewig begleiten irgendwas musst du auch ohne sie zurückkommen irgendwann sagst du wenn du jemanden triffst der noch wichtiger für dich ist aber nur weil du von ihnen getrennt bist, bedeutet das nicht dass sie so wichtige verbindungen nicht mehr versteht vielleicht habt ihr recht und nur weil ihr voneinander getrennt seid, musst du nicht unbedingt vergessen, wie wichtig sie sind oder wie sehr du sie liebst. Ist hell Judith und Rita, du hast viele Menschen getroffen, denen du so viel bedeutest stimmt doch, oder? Hm, aber ihr seid noch lange nicht so gut wie die Blast, ja, noch lange nicht so gut. Doch offensichtlich, du bist schrecklich, Rita. So dankst du mir deine Liebe, so dankst du mir meine Liebe, du undankbares Weib ihr seid so nervig und du bist der schlimmste von allen alter mann eines tages wird rita vielleicht lernen wie man auf bekundung von zuneigung taktvoll reagiert macht doch nichts ich finde das ist eine ihrer süßen charakterzüge okay hm. oh, warte mal aber okay. äh, oh, warte mal, ich habe noch eine Idee. <lacht> äh. Aha, <lacht> Maria, ich komme wieder. Ich geh einfach hin und gib dem Bastian Namen. Es ist doch ein sehr netter Name. Okay. Alles klar hat sogar funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, kommt du bist schon lange nicht mehr. Du brauchst mal einen anderen Titel. Du brauchst mal ein Kostüm. Du hast nichts. Ja. ja, war schon verdächtig. Warum ist da so eine Sprechblase aufgetaucht? Da musste man da irgendwas machen. So so Aber wir sind ja schon fast fertig mit allen ne Hast du äh, niemand okay so äh, sind wir gleich eigentlich schon hier fertig wie es ausschaut ne Du bist gleich und so aha, sie an Juri und Flynn. Wer bist denn du? Haha, ha ha du hast dich überhaupt nicht verändert. Juri, ich bin's, Mann. Wir waren zusammen bei der kaiserlichen rittern Ich heiße Agorion. Erinnerst du dich wieder? ach jetzt erinnere ich mich dunkel. Du warst doch den der immer Essen geklaut hat, nicht war. Nein, das war Tatsächlich? Spielt ja auch keine Rolle. Ja, man sieht sich, augurion Hey, Moment mal. Was ist denn? Naja, also es ist so. Captain äh Flynn, Sie kommen wie gerufen. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Ist gut, tut mir leid, ich bin gleich wieder da das macht es leichter geht um etwas was du vor Flindig sagen kannst na wenn das so ist die entwicklung der stadt hat große fortschritt gemacht aber jetzt scheinen die leute das interesse verloren zu haben sie arbeiten alle gut zusammen doch nun lässt die begeisterung der leute ein wenig nach naja ich würde sagen es ist ganz normal dass es den leuten so geht klar ich meine sicher die leute wollen sich auch mal entspannen aber einige leute haben angefangen ihre aufgaben auf flind abzuwälzen auch kleinere hilfsarbeiten in der Stadt. Worauf willst du hinaus? Ich will die Bewohner an den unternehmungsgeist erinnern, die sie einst dazu bewogen haben, sich niederzulassen. Ich dachte, wenn sie einen Erfolgserlebnis hätten, dann könnten sie die ganze Stadt vielleicht wieder zusammenbringen. Was stellst du denn im Einzelnen vor? Könnt ihr vielleicht losziehen und Baumaterial sammeln, dass wir in der Nähe der Stadt nicht finden können? Etwas mehr Materialien können wir die Stadt wahrscheinlich noch weiter verbessern. Naja, wir haben immer ein Baul. Bitte helfen unsere Stadt größer zu werden. Äh, na gut, aber sag es bloß nicht. Flynn weiter natürlich nicht. Ich will nicht, dass er sich allzu viel Sorgen macht. Ja, er macht sich immer viel zu viel Sorgen. Gut, dann sind wir uns einig. Äh, ich danke dir. Es geht immer noch nichts über Hilfe von Ritterkollegen, wenn man in der Klemme steckt. Und bitte von jedem folgenden Objekten drei Stück: Goldstaub aus der Sier, Hyponische und, und Josef habe ich, glaube ich. Je drei Stück, alles verstanden Ich bin bald zurück, habe ich glaube ich, oder? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ihr beide habt schon alles besprochen? Ja, gerade eben gehen wir. Ich habe alles, ne? Ja. Oh, hast du sie gebracht? Ja. so alles sein, nicht wahr? Mensch, ich wusste ja, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Danke, Mann. Was kommt als nächstes? Du bereist aber schnell. Als nächstes solltest du mir Folgendes bringen kugeln der macht trendblumen kristalle mystische kugeln und großer zahn des löwens ich brauche je drei stück das ist aber eine ganz schöne menge ja es tut mir leid nein macht ja keine sorgen ich werde dir die sachen besorgen und sie bisher bringen vielen dank überhaupt nicht verdächtig um ging es denn da juri Nichts, wo wohl wir deinen hübschen kleinen kopf zerbrechen müsstest du findest ich bin hübsch Okay, das jetzt weg. Okay. So, weiß hier nichts. Doch. Wir uns einen Reinigkeitsfilm wie üblich. Ach ja, ich würde sagen, das ist ganz normal sauber. Moment, was ist das für ein Buch? aus ist eins dieser Bücher, die wir da brauchen. Das heißt zum neuen Ufer in der Hoffnung. Falltreffer, das ist genau das, nach ich gesucht habe. Oh, sehr gut. Jo, die wirst es wohl nie lernen. Na ja, schön, du kannst das Buch haben. Nimm es für die Prüfung. Vielen Dank. Vielen Dank. Du nah aufgesetzte höflichkeit ist noch schlimmer als das direkt zu fragen. So, ich glaube uns fehlt jetzt nur noch ein Buch. Ne? Kann ich da irgendwo nach ja wo sind die sachen das ist jetzt die frage 1 2 3 4 1 ja, fehlt noch ey. ich meine ich habe da schon alle steht hier abgegrast okay äh. Stand vorher nicht da, was? Ne, was? Ach, da unten war ich noch nicht. Äh. Du, nein, nein, legit. Okay. So, dann haben wir mit allen geredet, ne? Ja, sieht so aus, nee, ja. Ist der Doktor. Jetzt da drin, keine Ahnung, Ist sich irgendwas geändert. Ich weiß es nicht. Ich gehe noch mal übernachten. Ich nach dieser Szene mit Rita, da ging es ja auch irgendwie um ihre Eltern, ne? so wie bei dem Gespräch mit Judith. Aha, ich bin gut. Ist immer noch in diesem Buch. Bin gerade auf einen richtigen interessanten Abschnitt gestoßen Puh, dein Papa war wirklich ein beeindruckender Mann, Judith. Warum? Hermes hatte bereits die Machbarkeit der Elementargeistumwandlung hergestellt. Ja, aber das ist bei so einem klugen Mann doch nicht weiter verwunderlich. Aber nicht für den Einsatz in der aktuellen Krise, sondern eher als Möglichkeit für eine sehr, sehr ferne Zukunft. Wenn die Menschen schon lange ausgestorben sind und wohl auch die Intellektuelle selbst die Welt verlassen haben. In der Planet der sich seinen Lebensabend nähert, damit die gesamte auf dem Planeten den Geisterumwandlung unterzogen und zwar mit Hilfe von Mana. Aber gegenwärtig wird die Geisterumwandlung ziemlich überraschend von menschenland durchgeführt, obwohl die Menschen und die Welt selbst dazu noch nicht bereit sind. Jetzt müssen wir einen Weg finden, all diese Dinge auch weiterhin zu tun. Alle diese Dinge, wofür die Menschen schon so lange Blaster und eher verwenden, dass sie, sie sehr als gegeben hinnehmen. Ja, aber dieses Buch geht sehr detailliert auf die Fernheiten von ER ein. Wenn ich das, was hier steht, und meine eigenen Kenntnisse nutze, um Experimente mit Elementargeistern durchzuführen, könnte ich vielleicht eine Methode zur Herstellung neuartiger Blastier entdecken, für den kein ER benötigt wird. Tatsächlich. Seine Formen sind etwas kompliziert, aber ich glaube, ich würde sie gerne einmal ausprobieren. Ein Hochleistungsmodell wie eine, Hochleistungs eine Barriere ist damit vielleicht nicht möglich, aber irgendwas ist besser als gar nichts, richtig? Ja, natürlich. Bin mir sicher dass du das schaffen kannst rita ich kann es kaum erwarten damit anzufangen vielleicht probiere ich schnell mal ein oder zwei experimente nein du sollst nicht überstürzen wir müssen für die bevorstehenden kämpfe in bester verfassung sein ja dann, dann gut nacht na gut ein bisschen schlaf wäre vielleicht ganz nett Okay. gut dass ich ja noch mal übernachtet habe Immer noch mal übernachten ja aber ich nehme an die katzen kam jetzt weil ich jetzt da also nicht ding in der mitte untersucht habe da blast ja ich weiß es nicht irgendwie anders getriggert oder was steht jetzt steht der typ da er stand da auch jetzt erst da oben warum steht der jetzt hier was zum ist jetzt das material zu sammeln anscheinend schon was aus? Hast du offenbar nicht alles. so Dann steht doch nicht vorher da. Ist jetzt hier, warte. Wenn ich die NPCs die bewegen sich hier die ganze Zeit hin und her, habe ich so Gefühl. Das verdächtig. Das. steht hier oben nicht mehr. Jemand, jetzt steht er da. Ich weiß es nicht. Das macht mich ein bisschen nervös. Aber jetzt erstmal hier speichern und dann, weiß ich nicht, gehen wir mal irgendwo anders hin. Nach viel also ist es immer so groß. Ich habe keinen Bock, immer da hinzugehen, ne? wo ich eigentlich anfangen müsste damit. Ne, das ist halt erste dinge Ne, aber jetzt, die Stadt ist immer so groß, deswegen tue ich mir immer bis zum Schluss aufbewahren. Ich aber sagen, ich speichere erstmal. Es gibt scheint ja auch keine zu kommen. Das heißt, ich sehe euch dann, wenn ich hier, in der, ich glaube Festung Deydon als erstes hingehen ne? und ja ich dort finde dann schneide ich euch rein und ja bis gleich sage ich dann mal hey, bist du nicht der sister hey buongiorno, bonno professor sicily bonjour junk ach dabei roboter meiner wie sie du bist aber plötzlich gesellig na und was soll denn daran verkehrt sein ich habe ja nicht gesagt, dass da irgendwas verkehrt wäre. Ha, du bist mal ein bisschen eifersüchtig, was so ein Quatsch da fällt mir auf, dass das hier genau dieselbe Stelle ist, in der wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Seht du wieder Blütenwetter oder sowas ähnliches? Nein, nichts dergleichen. Es ist nur so in letzter Zeit fehlt mir jegliche Motivation. Ein so großes Genie wie Professor Sittlich braucht viele Motivationen. Das so ist, was hättest du davon eine gewaltige Waffe für uns zu machen? Sie nun, ich interessiere mich zwar momentan nicht sehr für Waffen, aber weil ihr so lange schon Amici seid, vielleicht ist es also tun, sie, wenn ihr etwas tut, um mir Motivation zu geben, mache ich euch eine hübsche Waffe. Etwas um mich zu motivieren, es redet er schon wieder so ein Zeug. Jetzt mal, wenn ihr eines dieser motivierenden Dinge, Mutter, motivier wie wenn ihr eines dieser motivierenden Dinge erledigt, mache ich eine Waffe für euch. Angriff motivierend auf Wiederholen, ein Angriff motivierend viel Schaden zu fügen, was wir viel galt halten, viel Glück. Ja, was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollen ihn motivieren, so wie er es uns gesagt hat. Ja, ich glaube, niemand kann uns dazu zwingen. Naja warum versuchen wir es denn nicht einfach? Es könnte ja ganz nett sein, ein wenig Motivation zu vertreiben. Ja, anscheinend habe ich erledigt. Oh ja, offen meinen Gegner motivieren, viel schaden so gefühlt. Mensch, wieso müssen wir in all diese Aufgaben erledigen? Für deine Mühe gebe ich dir das hier. Kostüm, Messband. was Und ihnen sogar sogar der Teil ist garantiert, aber kein Schutz. Wie lang ist es? Wie kurz ist es? Lungo Das ist die fundamental Werkzeug der Datenmessung. Ja klar, sicher doch. Aber willst du damit sagen, dass ich damit auch richtig kämpfen kann? Eine guten Wissenschaftlerin beschwert sich nicht über ihre Werkzeuge. Naja, wahrscheinlich hast du ja recht. Das sind die motivierenden Dinge, die er noch erledigen müsst Den Angriff motivierend auch wiederholen. Und ja, 30 Personen motivieren schneller, erledigen. also einfach irgendwie so random Sachen oder was also Lass mich an das ist wahrscheinlich voll die schlechte Waffe. ne? gibt uns aber sachen das ist klar und das beträgt null oder wird verdoppelt möglich im spiel ab und zu sich unmittelbar nach den zaubern zu bewegen sie sind gar nicht mal so schlecht die waffen was 640 das ist gar nicht mal schlecht oh, ja, offen eine motivierende kampfauswertung halten konkrete situationen ja alle haben sich sehr, äh, sehr schwer angestrengt für deine mühe gebe ich dir das hier Katzenspielstab kleiner stab der Katze in den Wahnsinn treibt wird den Jagdinstinkt der Katze. Dieser schöner kannst du einen bezaubernden Miau miau angriff ausführen um dich alle katzen beneiden werden. Ich danke dir vielmals. Okay muss ich jetzt nicht jedes Mal sagen, kollege. Also muss ich für jeden charakter jetzt hier irgendwie was machen und dann kriegen wir neue Waffen. Ich habe gerade für sie eine neue Waffe geholt, kollege ja, Stab Katzenspieler heiligen nach Schlaf schrittweise KP wieder was? Natürlich. So wer jetzt? Judith? Wird offen meine motivieren vielen Kämpfen teilgenommen. Kongratulation. Ja ich glaube ich, glaub, ich habe so viele Kämpfe gemacht. Ich glaube ich habe schon alles erledigt davon. Ne? Ja ich hoffe das hat dich kräftig motiviert. Für deine Mühe gebe ich dir das hier. windfähiger ein Wesen mit dem das Deck geputzt wird wird man getroffen tut es weh. Hey pass auf. Es gehört diese geheimnisvolle legendäre Werkzeug. Dir trägst du einen kostüm taugt doppelt so viel. Ähm, trägt sie ja gerade. Ich verstehe, ich werde mir größte Mühe geben, ist den einzusetzen. Was hier sind, bla, bla bla bla bla bla Okay, wenigstens kriege ich jetzt hier neue Sachen zum Lernen. Erstmal eine windfeger Versuchung. Okay, Aber sehr komische Fähigkeiten nicht bekommen dadurch auf einen Kampf motivieren schnell. Beendet, komm, gratulation. Ja, naja, im Grunde ist das nur Repeat zu verlangen. Für deine Hundemühe gebe ich dir das hier. Grillhähnchen. Sieht gut aus, ist aber aus Metall. Es kostet viel Arbeit, aber die Form hat keinen sinnigen Grund. Hier sind ein paar grillte Spieße. Schön heiß, fresco und delizioso Wuff, wuff, wuff, wuff. Mir persönlich sind gekochte Geflügelmägen lieber. Ach ja, vielleicht wird dir das ebenfalls helfen, Murakumo. Man weiß nichts über diese schwer Es wurde wohl von mehreren Schmieden repariert. D danke, selbst als weiß Waffen für repeat oder eine dafür für Juri Grillenchen. beim maximalen Glück wird man nach ein Co ab und zu automatisch wieder Wird das Standardglück um 30 und eine war halbwegs anständige waffe sogar 745 ja von arztangriffen geschwindigkeit von arzt angriffen ja ja cool so aber jetzt oh, ihr seid auch mein kampf motivieren floh und ja das war ganz schön schwer für eine dir das hier das war voll schwer wegzurennen. Ne? 765 kilogramm das Gesicht eines manns in eine mysteriöse Zahl eingraviert sind. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Anspielung an irgendwas. So, allerseits, nun gehen wir unter die Erde, um ein Tänzchen aller la Sicily zu veranstalten. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. 1, 2, 3, 4. Schwergewicht. Der Körper wird schwer, um Taumeln zu verhindern. Jetzt wird auch die Geschwindigkeit. Also, so weit wie Rom hat äh, Juri hat ja, offenbar motivieren viele Objekte Kongratulatione. Ei und all die kleinen Details waren echt anstrengend für eine Mühe. Gebe ich dir das hier getrockneter Tintenfisch? Gut, wenn man Lust auf einen Snack hat, ist allerdings aus Gummi. Also kann man ihn nicht essen. Ein Tintenfisch perfekt für notration Der ja, getrockneter Tintenfisch ist ziemlich lecker. Einfach Salz und über Nacht trocknen lassen, das hält sich ewig. Der König der Meeresfrüchte wo zum bringt hält der da eigentlich zwei drei galt halten habe ich gelesen das werde ich ja wahrscheinlich auch schon ich mache keinen schaden durch das schlechte ergebnis zu zufälligen technik Okay. wir sind gar nicht mal so schwach die waffen also ja Was offen war in letzter zeit nichts besonderes motivierendes getan aber ich verstehe okay verdammt motiviert oft wiederholt wir werden viel galt alten 30 personen in einer motivierenden Zeit besiegen okay keine Ahnung aber das ist jetzt gerade passiert so ich glaube jetzt noch mal hier drin Hoffe, hier kommen noch ein paar Cutscenes. ich habe Sorge für diese ganzen sachen die werden also nicht will ich noch ein paar Stunden spiele, dann kriege ich die schon alle keine Ahnung weil das eine das klang irgendwie so als müsste ich irgendwie gegner schnell besiegen Und das haben wir doch schon glaube ich ne Mit repeat erledigt oder so was zum warte danke für die wunderschöne geschichte die geschichte meinst du die geschichte die sich erst ausgedacht hat wer bist du ich war ja schon seit generationen am stamm dieses baumes falls du meinen namen geben möchtest kannst du mich als das blumenmütchen aus deiner geschichte bezeichnen damit sagen dass das tatsächlich geschehen ist diese kinder haben mich gesehen und ich befürchte dass sie ein böses gerücht im umlauf gebracht haben meinst du die geschichte vom geister braut ja und ich habe sogar meine schleier fallen lassen oder könnte also dir hier ich möchte ihn dir wieder zurückgeben nein den darfst du gern behalten dank der hilfe wurde dem bösen gerücht einfach mal ein ende gesetzt aber nein ich meine ich habe diese geschichte doch nur erfunden Nein, ich werde dir einen weiteren Beweis meiner Dankbarkeit geben. Wie? Ich habe dir eine neue Fähigkeit verliehen. Vielleicht wird sie dir helfen, deine Gefährten zu beschützen. Leb wohl. Ah? Was war denn das? Elementargeist, glaube ich. Was? Aber ich hatte gedacht, Elementargeister würden nur aus Intellektialen entstehen. Hier gibt es eine Barrierablase, also existiert ein kern durch den ein Elementargeist entstehen könnte. Die Macht von der Stella hat er in den Kern gebracht und dadurch wurde ein Elementargeist geschaffen. Oder vielleicht haben der Baum und das bastia ja das selbst getan. Hm, sehr interessant. Dann würden die Blumen aber gar keine Rollen spielen. Ja, findet ihr die Vorstellung eines Blumengeistes nicht auch ein wenig romantisch? Mein Schluss stellt fest: Sobald der Kampf gegen den adefagus zu Ende ist, werde ich Schriftstellerin. Was ich will Freude stiften können, so wie das bei den Kindern und diesem Geisterfall war. Ich will alle glücklich machen, so wie die Leute in dieser Stadt. Das gefällt mir. Es gefällt dir, aber es ist doch die zukünftige Kür. Also, schön gehen wir Kraftfeld. Ah, Kommt noch was? Oh, du bist es. Sieh dir das an. Äh, das ist das Magie, die auf der Nutzung von Geistern basiert, ist aber noch nicht ganz fertig. Ziemlich toll, was es hat geschafft, die Er hat geschafft, die Geisterformel zu knacken. nee Das ist doch nichts Besonderes. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt, dass du so einen Zauber bekommen hast. Hey, hey, bitte übertreibt nicht, trotz eure Einwände habt ihr bereits mit der Geisterforschung begonnen. Ist das nicht etwas heuchlerisch? Wir haben die Blast der Forschung noch nicht aufgegeben. Wir haben diese Forschungsarbeiten lediglich um einen Bereich erweitert naja ich habe ja nichts dagegen also was für eine art Formel ist das ist eigentlich so neugierig sind alle magi aus aspie oder also können wir einen zivilisierten umgangsform miteinander pflegen? können wir uns darauf verlassen dass der aufbau dieser formel ein aspisches geheimnis bleibt natürlich als erstes sieht man eine textformel außen um die kante um das Feuerattribut zu isolieren jeder schien ziemlich besorgt aber jetzt sieht sie aus als ob sie recht gut gelaufen äh, als ob es recht gut laufen würde Sie sind eben Forscher. In ihren Drang, neue Dinge zu untersuchen, sind sie kaum zu bremsen. Ja, auch wenn sie älter sind als Rita, sind Magier letztendlich doch alle gleich. So funktioniert das also. Aber dieses Teil haben wir bisher noch nicht verstanden. Wie würdest du was machen? Hm. Ich hab's. Und zwar so. Okay. Oh, mit ruinen oh, dingens äh, wie heißt er noch mal media storm hey hey das ist einfach zu mächtig äh, tut mir leid aber ich glaube das können wir verwenden ja was meinst du ja habt ihr etwas dagegen wenn ich es verwende nun hm, wir würden etwas weniger instabiles bevorzugen wir werden sehen ob wir nicht eine etwas praktische richtung einschlagen können gibt mir auch noch etwas zeit ich, äh, um darüber nachzudenken wenn meine bessere anwendungsmöglichkeit für diese formel einfällt dass ich es euch wissen herzlichen dank mit jawohl das war sogar video storm so einer der stärksten zauber normalerweise profis ruf große meteorien bei die sich vom himmel auf die erde schützen, menschen schaden anrichten jawohl ha. Nur noch Indignation, dann haben wir also nicht schon so eine ganzen Haufen bekannter Zauber. Vielleicht bekommt es ja, weil nicht als mystic art wenn es hier mehrere gibt. Bei indignation ist, weil ich glaube, der stärkste Zauber normalerweise. Obwohl in Tales of Grace F konnte sharia die konnte auch glaube ich Indignation normal einsetzen. Achso, ja, nee, wollte ich nicht. Ich wollte nicht mit der Regen weg. Gibt es noch Media Storm? Ja, Hi. War übernachten wir ja. oh, nichts. Okay, gut. Dann, ich glaube, da war es dann für diesen Part ne? erstmal. So, jetzt ist es ja nachts und ich, ich ist etwas paranoid. Kommen jetzt hier neue Events, die jetzt nur nachts irgendwie zur Verfügung stehen oder so? Soll ich jetzt hier noch mal durch die Gegend rennen und gucken, ob hier irgendwas zu finden ist? Ich weiß nicht. Ach, Barriere muss ich ja noch äh, angucken. Äh, Kraftfeldbarriere. Ich Eine Barriere ja, freut im schon zu schützen. Okay, ja, wie gesagt, die meisten Angriffe weiß nicht, kenne ich nur auf Englisch irgendwie. Kraftfeld habe ich direkt irgendwie im Kopf übersetzt. Barriere, also ja, teige bleibt fein bleibt, teige bleibt. Jetzt auf der bis ja eins meiner ersten Tales auf Spiel, deswegen kenne ich die meisten Angriffe irgendwie noch auf Englisch irgendwie ich habe aber irgendwie so ein Angriff das ist wütende Brunst ne? und äh, ich war auch nicht, das ist Raging Blast von das sieht auch so aus irgendwie juri tut dann irgendwie weil nicht seine Handfläche irgendwie angreifen und dann explodiert irgendwas ne? sieht der Angriff in auf der the Abyss auch aus wenn Luke den einsetzt Raging Blast ja wütende Brunst weißt du so was ich gar nicht so eins eins und eins übersetzt irgendwie Oder irgendwie offensichtlich ist so jeweils hier, hier ist alles erledigt ähm, warte mal ich gehe noch mal da übernachten ich gehe einfach überall übernachten hat sich irgendwas geändert weiß ich nicht wann diese Ringe schon feiner ich weiß nicht so vielleicht hat es hier ja noch was getan hi ja jetzt ja, hat sie ja ein echtes Biest angegriffen man muss durch nicht etwas aus na los geht mir nicht na schade okay dann würde ich sagen das war's für diese folge nehme ich mal an das waren jetzt weil ich so 45 minuten glaube ich und ja in der nächsten folge gehen wir dann mal weiter erkunden der nächste ort müsste dann ding sein ja, da komme ich ja nicht hin. Kann ich mich nicht in teleportieren. capo -no Boom. Aber ich kann nicht. Ich bin da gar nicht auf der Weltkarte. Da kann ich mich doch eigentlich teleportieren. Ich will außerdem vielleicht nicht zu nah an Aspio angehen, weil nachher werde ich da irgendwie rein katapultiert irgendwo, so, weil das ja irgendwie die Final Dungeon ist, Fragezeichen. Und ja, deswegen sage ich, spende mal hier. Vielleicht bin ich ein bisschen hier, weil nicht, die Sachen hier am Leveln, weil jeder irgendwie was am Leveln hat, außer Raven. Da brauche ich nämlich eine Menge Asche für. Und ja. Wie sagen ich bedanke mich alles für zuschauer Zuschauen. Ich habe euch hat er gefallen. Wenn ihr hinterlasst bitte ein Like, ein Abo in Kommentar. würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.